Du entwirfst und baust gerne Maschinen, erstellst diese aus Altteilen, um die Kosten niedrig zu halten, oder aus einfach zu beziehenden Materialien unter Zuhilfenahme einfacher Werkzeuge. Du steuerst gerne Roboter und möchtest die Welt erkunden, ohne deinen Schreibtisch verlassen zu müssen. Und vor allem möchtest du wissen, wie all diese Dinge funktionieren, um eigene Projekte verwirklichen zu können? All diese Materialien frei zugänglich zu machen, ist meine Lebenseinstellung, kostet mich aber einiges an Zeit und Geld. Werdet ein Patreon, um meine Bildungsplattform am Laufen zu halten und erhaltet Informationen vor allen anderen oder diskutiert künftige Projekte mit mir.